Wir unterteilen die vergleichende Politikwissenschaft nach den Gegenstandsbereichen Politics, Polity und Policy. Wir beginnen mit dem Begriff Polity, Polity als Institutionenforschung. Es geht also hier um politische Institutionen, um das politische System, wie ist das politische System in verschiedenen Ländern konstituiert, Institutionen, also auf dauergestellte Regelmäßigkeiten sozialen Handelns, die sich natürlich in den Institutionen des politischen Systems, äh, in der Exekutive, in der Legislative, in der Judikative niederschlagen. Es geht also um die Festigung sozialen Handelns. Wir gehen äh, über das politische System so ein bisschen hinaus, indem wir auch Verbände, Parteien, Gewerkschaften im politischen System und deren Handeln uns anschauen. Grundlage des Ganzen sind Verfassungen, die unterschiedlichen Gewalten, Wahlsysteme. Wir schauen uns Parlamente an, Parlamente im nationalen Rahmen, wie den Bundestag, im Vergleich meinetwegen zum Europäischen Parlament. Regierungen stehen sehr stark im Vordergrund der Polityforschung, Staatsoberhäupter, Regelsysteme und hier eben die Leitungs- und Lenkungsfunktionen und die Möglichkeiten, die eben exekutive, legislative, judikative, haben Regierung als allgemeinste Organisationsform ähm, von Staatstätigkeit. Wir ähm, typologisieren, ähm, schon Aristoteles hat das betrieben, indem er äh, verschiedene Regierungsformen ähm, typologisiert hat. Er hat von der Monarchie gesprochen, von der Tyrannei, von der Aristokratie, Oligarchie, äh, Timokratie, die wir heute auch zum Teil die Plutokratie nennen und schließlich von der Demokratie. Was wir äh, in der Polity-Forschung ansonsten so tun, ist, äh, dass wir Bedingungen für demokratisches Handeln ähm, klassifizieren. Wir sprechen davon, dass es Assoziations- und Koalitionsfreiheit geben muss, das Recht auf freie Meinungsäußerung, aktives Wahlrecht, passives Wahlrecht, Recht auf Konkurrenz, um Wählerstimmen, Informationsfreiheit, freie und faire Wahlen und schließlich Institutionen, die von den Bürgerpräferenzen abhängen. Das Ganze ist eine empirische Wissenschaft. In den letzten 20 Jahren hat man sich sehr viele unterschiedliche politische Systeme sich angeschaut in der Bundesrepublik, unterschieden dabei zwischen verschiedenen Demokratieformen, präsidentielle, parlamentarische Demokratie, aber auch sowas wie Nichtdemokratien oder sogenannte defekte Demokratien angeschaut und eben die Prozesse der Transition von nicht-demokratischen Systemen zu demokratischen Systemen. Äh, Im Bereich der Politiforschung wird Demokratie gemessen. Es gibt also sogenannte Demokratieindizes, der berühmteste vielleicht der von Freedom House. Äh, es werden Wahlsysteme klassifiziert. Das heißt, äh, hier wird sehr stark systematisiert, um was für ein politisches System sich es sich im jeweiligen äh, Land handelt und dann werden Klassifikationen, vergleichende Klassifikationen dargestellt.